und herzlich willkommen zu einem video vom kanal wir spielen heute wieder minecraft skyblock ja leute ähm, wir sind mittlerweile in der zweiten folge angelangt minecraft skyblock auf den hypixel server Bitte ihr nicht wundern ich habe sehr viel gebaut ähm, falls ihr das ein bisschen sehen wollt die dir Chat könnt ihr gerne den live stream der am samstag war angucken ja, Leute, ich hab, wir haben hier heute unser kleiner Raum. Ich habe aber allerdings auch weitergebaut nach dem Eischen ein bisschen. Ich und so ein hier nicht rein. Dann habe ich hier direkt hier drüber die, den Lava-Generator und halt noch paar andere Kisten. Kann ich ja gerne mal herumführen. Und das ist bei So. Also, dann hier, also ich habe mir auch ein paar Spitzhacken gekauft. Ein paar zu viel und da kommt hier das eisen rein noch mal Kohle, Kohle, Kohle hier war noch was, dann geht das auch noch mal kurz hier rein und bam so, und zwar, davon ist unsere Monster Farm die ist halt nicht so neu und so, halt ist halt nicht einfacher und dann haben wir da hinten unser, unsere Baumwelt, ich will hier überall noch als Volk leistern ich will hier schon eine vollautomatische ähm, ja, Farm machen, also, naja, wie soll ich das ein bisschen erklären? Also, ah, ne, ich will auf jeden Fall eine Essensfarm machen auch wo wir es nicht brauchen. Das hat heißt, unsere Monster farmen einfache, ich will dann einfach mal das hier machen, damit wir uns ein bisschen XP abholen können und ein bisschen Money. Ähm, ich weiß glaube, ich mitbekommen, in der letzten Folge hatten wir, glaube ich, 5000. Oder so, ich habe außerdem in gekauft, das Gefühl, das ganze Geld weggemacht hat. Ähm, Entschuldigung dafür. Hm. In dieser Folge will ich anfangen zu gucken. Ah, danke, dass du so viel gefahren hast, so ein Stück Scheiße. Mal kurz Diese Kirchen okay, sind perfekt. Fall, ähm, in, dieser, in dieser Folge will ich ein bisschen versuchen, das zu erweitern, also die, die Holzfarm und mal zu überlegen, wo der, wo die restlichen Sachen hinkommen. Also ich will hier ungefähr, also es ist so unten, ist Haus. ich will, ich will da unten so eine Villa bauen, eine große, ich will gerne noch eine kleine City bauen oder ein Dorf hier, wie man es nennt. Dann will ich noch eine Farm bauen, ich will auf jeden Fall noch einen Bunker bauen, ähm, der mit Redstone gesichert ist. Also wir haben genug Platz, glaube ich, und endlich viel Platz auf unserer kleinen Welt hier. Ja, ähm ich hoffe, euch gefällt auch das Tatcher Pack und die kleinen Channel, den ich habe. Oh, the ist nicht viel, aber immerhin. Also ich überlege jetzt mal, wo wir jetzt in die, die gerade aus, also gerade aus erweitern oder wie. So geradeaus oder nach nach links und rechts ich erkläre es gerade aus. was zum so? you can build any future in this direction okay da kann ich wohl nicht mehr weiter bauen dann habe ich wohl dann doch da schon die Grenze erreicht das ist unfair da muss ich nach links und nach rechts bauen wollen ich nicht noch weiter bauen? Gut, wir konnten von der time Wir ähm, haben gerade noch ein bisschen falsch gebaut. Jetzt gucken wir mal, ob es passt, weil... Nein, wir brauchen jetzt mal Dirt. Das ist mal Dirt. Sonst kann man nichts bauen. In diesen baum sieht habe ich genug in meiner kiste also, mal hingehen ich Find's witzig wie meine CPU einfach gar nicht weil, okay. ja also kaum ja also kaum soll ich sagen überlastet ist ja, was weiß ich weil dies kaum belastet sie noch ein bisschen erde ey stück scheiße geben das haben wir genug Erde? so gehen wir hier lang was hin gucken wir mal wir jetzt mal hier weiter weil ich immerhin der kleine kugel davon da baut der fleißig ab wie man sieht so oh shit. also machen wir mal hier also wir müssen immer mit 1 2 3 also hier wäre das nächste wieder hier Und immer so weiter hier war wieder eins zwei drei jetzt genau hier weil wir nicht weiter bauen können ähm, können wir das auch nicht weiter machen es also, bringt nichts müssen wir in die breite weiter bauen Ach so das bauen mal weiter. wir weiter mal, mal gucken kusch, kusch, kusch. 1, 2, 3, also noch mal 3 und dann noch mal 3 so, dann haben wir die drei weitere neue Felder, die wir bauen ähm, ich will, das ich, ja, ich will das jetzt nicht als Timelapsen weil ich will auch schon ein bisschen so, dass ich das so mitbekomme, wie man das baut wenn wir hier als Timelapsen, das ist wieder dann, ähm, werden wir anfangen Materialien, also ne, Materialien zu sammeln für das Haus jetzt will in den Nether gehen damit wir Quarz besorgen ich will nämlich ein modernes Haus bauen und nicht so ein Schrott, bitte und den habe ich noch vor, also ich will ein modernes Haus bauen und halt noch dann Standard-Villager-Häuser ich glaube da bauen wir nochmal Nummer 1 das hängt ich, glaube ich zum zum Schluss der Folge hier dran äh, Stein habe ich ja auch noch genug. Glaube ich nicht. Ja doch ja. Ähm, Falls ihr manche Tipps habt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn man eine bessere Monster baut Ich werde mich da auch noch mal informieren, wie das besser geht. Oder wie man generell hier besser Skyblock spielt, weil ich habe keine Ahnung wie viel Mana ist auf diesem Server zumindest. Und ich habe mir auch keine Lust jetzt hier alles auf, ähm, auf Deutsch zu übersetzen von Leine her ich kann so gut Englisch, aber ich habe nicht ich Lust, jedes einzelne Wort mir auf Deutsch herzuleiten. Ähm, von allen Dingen, wie sie sagen schon, dass sie Deutsch, Deutsch haben, dann haben sie halt nicht. Kriste einmal. So. hier. Hier. Hoch. So, zack, zack. Dann hier. Und zum Schluss hier. Dann machen wir das. Wait. Nein, das ist falsch. Ist mal gesehen. So. und denke noch mal 1 2 und dann haben wir noch mal eine neue reihe weil holz wird später im haus auch ein bisschen vertreten sein also nicht wenig sondern auch nicht viel die mitte brauchen wir holz für alle sachen weil die anderen Häuser werden aus mittelalter stammen die ich baue weil diese standard der wir ja. So. Ja, die Settlings holen und dann ja ich hab halt sagen, das ist ja noch wahr von dieser kleinen folge ne? Eieiei Ich glaube, ich sollte mal längere Folgen machen ich hatte das nicht mehr abstimmen kann, weil YouTube das rausgenommen hat Fragt mich nicht warum, aber YouTube ist halt wie es ist Da hab ich noch einen drin Shit, ähm Ich glaube, ich hab keine mehr Ich hab doch erst noch 17 Stück oder so Doch, hier sind sehr ja 7 Stück, also im ey. Das wie die Minecraft, der ist nicht kapiert, man kann einfach das hier machen. Und diesen Hopper halt, das geht in den eigentlichen Fall einfach da rein. Und dann kommt unten in der Kiste raus. Also gar nicht so schwer. Sorry für die manchen Likes im Video, das ist mal unten einfach so. Es kann noch eine Weile dauern. Ich muss noch ein bisschen alles einstellen. Ihr könnt euch nicht so auf weitere Streams freuen. Da bin ich in der nächsten Zeit auch so aktiv. Hm. Ich kann euch sagen, die Streams werden aktiv ab den 28. August. Wenn nicht meine eine neue Entscheidung. Dann könnt ihr auch vernünftig in guter Qualität streamen. Also in einer guten Bitrate, weil davor sieht es nicht so cool aus, finde ich. Weißt du, was ich auch komisch finde? Wenn ich zum Beispiel in der 1710 spiele. dann habe ich mehr FPS mit den Cooler Shader oder andere Shader. Und ja, mit, mit denen habe ich halt nicht so viele FPS auf diese Version, wiederum auf Platz 1,16,2. Stopp die Version. Anders ja komisch. Hast du jetzt Steine geholt? Ein Stück Scheiße, sollst du sollst mir holen. Klar, so. Ich Sklave. Ich finde, denke ich, bei gut oder nicht. Blöd. Oh, verdammt, ich hätte das einfach links machen sollen. Das machen wir später so. Ich mhm, werde also auf jeden Fall, das ist dann einfach... Hier ist die monster die wir wollen hin. Einmal looten Und dann glaube ich, gehen wir noch einmal die Mine oder so shit spinn die ist so richtig shit shit shit die brauchen auf jeden fall ein bisschen money hat er gerade ein Emerald gedroppt stück scheiße ich finde es so krass in pvp mit meiner jetzigen office maus ich kann sagen was ihr wollte, das ist die beste ausrede die es gibt man die soll euch nicht die dinge einsammeln das ist geld nee spinnauge scheiße wo ist eigentlich mal? ach ja hieß mein bogen nur noch ein fall shit ich glaub, mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wofür das alles da ist. Ich okay, kenne das ja schon sehr gut. Ich glaube, jetzt bauen wir nochmal nach links ein bisschen weiter. Obwohl das wahrscheinlich halt nicht funktioniert, weil ich kaum noch Stein habe. Ähm, so, ob da Stundenreihe. Wir haben hier, glaube ich, 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. noch neu nach links könnte sein dass ich mich ja habe aber sollte genauso sein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 an dem morgen morgen Mor Mor an den tag morgen wird auch noch neue leistung stattfinden wir spielen mal wieder paper mario oder origami king ich glaube ich weiß nicht wie diese folge hier online kommen wird ich denke mittwoch nächste woche kann aber sein schon am sonntag den 23. August online kommen kann legt fest an mir wo ich eigentlich zuvor so samstag zu so stream samstag länger als sonntag sonntag so eine halbe stunde ungefähr immer samstag samstag 1 bis 2 stunden und dann also ich, will ich eigentlich mal montag und naja dienstag und donnerstag videos rausbringen das ist ungefähr mein neuer Plan. Ich werde mal ein Dokument anfertigen, in OneNote oder wie das heißt. Da mal, das packe ich dann bei den Kanal hin als Plan, damit man dann angucken kann. Ich kann aber auch nicht immer versprechen, dass ich es das einhalten kann. Wegen Schule. Jetzt gedacht. Warum muss ich mich auch lernen? Wir haben leider nicht mehr ferien. Da ist es immer so. So, jetzt haben wir keine Steine mehr. Haben wir noch dort dabei? Jo, sechs Stück. Jetzt können wir hier weiter bauen. 3, 3, Bom, Bom. Also, falls sie übrigens einen wenn falls ihr euch einen Computer holen wollt oder selber zusammenstellen wollt empfehle ich euch mal dass ihr euch oh, verdammt dass ich euch einen AMD Ryzen 5 3600 holt und und 16 GB RAM ich bin zwar kein PC Experte aber ich empfehle euch halt also ich kann es nicht so richtig empfehlen aber ich werde mir den nächsten AMD Ryzen 5 3600 holen, weil in manchen CPU die jetzige Ryzen, der sehr jetzige Ryzen 3 2.0 G ist ein Bottleneck für meinen jetzigen Computer. Deshalb ich manchmal weniger besser als gedacht, ja. So. so dran. Okay. In Fall, ähm, da werde ich mir behaupten, Liebe Leute, dass hier noch eine Sache gucken, auf jeden Fall. Ich will ja, können wir mal gucken, also auf jeden Fall da vorne so eine Villa bauen. Ich kann ja mal ungefähr ein Bild einblenden. Hier wie die aussehen soll. Ich, ich baue mir jetzt, ich kann nicht so gut Service bauen. Deswegen ich orientiere mich immer manchmal an Bildern, ich an anderen ich habe. Eine komplette andere Welt und da habe ich auch ganz viele Sachen. Ich orientiere mich an meine Welt, die ich auch ich war, spiele. Noch die, die, ich mich das ungefähr bauen will, ja, dann habe ich auf jeden Fall sagen, wenn es dir gefallen hat, mit einem Daumen drum da, Glocke da und auch, falls ihr noch nicht getan habt, den guten Like. Oh, ja, haut <lacht> <lacht> rein, Leute, eure Gamer, ciao.